Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute geht es bei mir um Chassis, Locksteps und Shuffle. Passend zum heutigen Thema hat mich eine Frage von Angelika erreicht. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem chassis turn und einem Shuffle-Viertelturn? Das schauen wir uns später an, wenn ich euch die einzelnen Elemente einmal erklärt habe. Wir fangen an mit dem Chassis-Schritt und der Chassis-Schritt kommt nicht speziell aus dem Leihendienstbereich, nein, der wird auch getanzt im Standard-Latein-Bereich und in anderen Bereichen definitiv auch. Unser Chassis-Schritt besteht aus drei Schritten, die zur Seite gehen. Wir haben einen Seitschritt, wir haben ein Schließen und wir haben einen Seitschritt. Das Ganze natürlich auch zur anderen Seite. Seitschritt, Schließen, Seit das Interessante am Chassis hier ist aber, dass die Schritte vom Timing her nicht alle gleich gesetzt werden, denn die ersten zwei Schritte sind tendenziell etwas schneller, während der letzte der lange Schritt ist, das heißt ich habe schnell schnell lang, schnell schnell lang. Wenn ich es zähle, ist es 1 und 2, 3 und 4. Das heißt, ich teile einen ganzen Zähler von 1 bis 2 in genau zwei Hälften und genau in der Mitte ist das Und. Ja, das heißt, ich verschiebe dieses Und nicht weiter in irgendeine Richtung, sondern ich habe mein Und in der Mitte und dadurch entsteht mein Schass. Ich habe 1 und 2, 3 und 4. Wenn ich den Zähler nicht teilen würde, hätte ich ein 1, 2. Würde mir einen Schritt fehlen für den Chassis, aber deswegen haben wir ja unser Unterzwischen und wir machen dann eins und zwei. Denkt bitte daran, dass ihr beim Schließen euer Gewicht wechselt. Ich mache meinen Schritt zur Seite, ich schließe meinen Fuß ran. Jetzt geht auch Gewicht auf den Fuß rauf, damit ich mit dem rechten Fuß wieder weiter zur Seite gehen kann. Alles andere wäre kein Chassis-Schritt. Wenn ich meinen Schritt zur Seite setze, und hier kein Gewicht drauf nehme, habe ich das Problem, dass ich jetzt den falschen Fuß frei habe und nicht mehr nach rechts weitergehen kann, sondern nur nach links. Bei unseren Locksteps und shuffle habe ich Bewegungen, die nach vorne und nach hinten gehen. Das heißt, ich drehe mich einmal zur Seite, damit ihr es besser sehen könnt. Ich mache meinen Schritt nach vorne. Der nächste, der Undschritt, genauso wie beim Shuffle, wird dahinter gesetzt und geht dann wieder nach vorne. Jetzt kommt der kleine Unterschied, den die beiden Schritte haben. Der Lockstep wird gelockt, deswegen heißt er so. Das heißt, ich mache einen Schritt vorwärts, ich locke meinen Schritt hinten ein, habe also meinen Fuß an Fuß und setze dann den nächsten Schritt vorwärts. Eine ganz, ganz lange Zeit wurde der Lockstep wirklich als eingelockt getanzt, das heißt, ich habe meinen Schritt nach vorne gemacht und habe den anderen Schritt hinter gelockt, so dass er quasi auf der anderen Seite wieder hervorkam. Heutzutage sind wir davon ein bisschen ab und sind eher dabei, dass wir sagen, wir setzen unseren Schritt nach vorne und unser Lockstep geht hinter den Fuß. Das sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr Tanzfluss haben und von da aus uns einfach besser wegdrücken können um dann den nächsten Schritt wieder nach vorne setzen zu können. Um die Schritte mal ein bisschen klein aufzudröseln, kann man das Ganze sagen, wir haben einen Schritt nach vorne auf einen flachen Fuß. Der nächste Schritt, der geht dahinter, der bleibt oben, die Ferse bleibt oben und ich drücke mich ab, damit ich nach vorne wieder auf meinen Fuß raufkommen kann. Das Ganze noch einmal gezählt, damit wir wieder wie beim Chassé sehen können, wie das Ganze aufgeteilt ist. Wir haben also 1 und 2. Was wir vorwärts können, können wir meist auch rückwärts. Das heißt, ich setze meinen ersten Schritt nach hinten, meine Ferse bleibt tendenziell oben. Jetzt ziehe ich meinen anderen Fuß davor, bleibe auch oben und drücke mich mit diesem Fuß nach hinten weg. Bei beiden Varianten, sowohl vorwärts als auch rückwärts, behalte ich mein Gewicht tendenziell vorne. Das heißt, ich gehe hier nach vorne, bleibe hier vorne und selbst wenn ich jetzt rückwärts tanze, bleibt mein Gewicht hier tendenziell vorne. Was ist jetzt der Unterschied zum Shuffle? Ziemlich einfach erklärt, weil beim Lockstep haben wir gesagt, wir setzen unseren Schritt nach vorne, setzen den anderen dahinter und drücken uns dann hier ab. Beim Shuffle ist es so, dass ich meinen Schritt daneben setze. Das heißt, ich mache den ersten Schritt, setze den Schritt daneben und gehe von da aus weiter nach vorne. Dasselbe geht natürlich rückwärts. Ich gehe rauf auf meinen Fuß, setze den Schritt daneben und gehe dann nach hinten weg. Gezählt ist das Ganze dann 1 und 2, drei und 4. Jetzt, wo wir wissen, dass wir beim Schasse eher eine Seitbewegung haben, und beim Shuffle eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, können wir Angelikas Frage vom Anfang relativ gut beantworten. Die Frage war, wo ist der Unterschied zwischen einem Chassis-Viertelturn und einem Shuffle-Viertelturn? Beim Chassis-Viertelturn ist es so, wenn ich ein Seit schließen, Seit mache mit Vierteldrehung, dann ist es wichtig, dass ich am Ende auch wieder zur Seite rauskomme. Das heißt, ich habe am Schluss meinen Seitschritt. Es ist auch egal, in welche Richtung ich drehe, ob jetzt wie eben über die rechte Schulter oder über die linke Schulter, am Ende komme ich immer mit einem Seitschritt raus. Unser Shuffle war eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schaffel mit Vierteldrehung mache, habe ich ein schaffel vor. Ende also vorwärts. Und auch da ist es egal, in welche Richtung dieser Shuffle geht. Mein letzter Schritt geht definitiv nach vorne, beziehungsweise nach hinten geht natürlich auch Shuffle rück. Ja? Aber wichtig ist, Chassis endet zur Seite und der Shuffle endet nach vorne oder nach hinten. Damit haben wir die Frage hoffentlich geklärt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, lasst es mich wissen, nutzt die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich immer wieder, wenn ich von euch Fragen bekomme, die ich auch behandeln kann. Wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt immer auf dem neuesten Stand sein, dann abonniert gerne meinen Channel. In der nächsten Woche schauen wir uns gemeinsam die Sailor Steps an. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.